Hallo und herzlich willkommen zur ultimativ letzten Ausgabe des Game of Thrones Trash Talk hier bei der GOB-Zeitung. Ich bin Fabian Kern und zusammen mit meinen Kollegen schaue ich zurück auf die letzte Folge von dieser wunderbaren Serie. Und wir lösen auf, wer der den üppigen Pot von unserem GOB-Zeitungs-Redaktionstippspiel gewonnen hat. Für unsere letzte Folge habe ich alle versammelt, die in den letzten Wochen hier an meiner Seite waren und mich belehrt haben. Zum Beispiel der Andreas hat gefunden, apropos Aria. Sie macht das geschickt und ich habe das Gefühl, sie wird am Schluss als Einzige überleben, weil sie sich immer so ein bisschen aus allem daraus Und dass sie am Schluss auf dem Drohne drohnen sitzen ja, sie... Immerhin lebt sie Okay, schon <lacht> mal schon ein Anfang. Der Anfang zum <lacht> Ja, Im Gegensatz zu der Mascha, die schon am Anfang gesagt hat, dass John Snow muss sterben muss. Ja, das habe ich gesagt. Aber das ist wirklich mein hart der Fantasy-Wissen über Jahre. Also konsequenterweise war er, er ja eigentlich schon tot und wieder erweckt worden. Also hat er sterben. Ja. Ja. Mhm. Darum hast du noch auch gesagt, dass du auf dem Thron sitzt. Das ist halt mein Wunsch. <lacht> weil ich bin jetzt verliebt in ihn. Oh. <lacht> Darum hast du auch den Eris nicht mögen, gell? Ja. Nein, das, das sind die. Nein, ich versuche es Nein, Nein, nein, nein das habe ich andere Gründe. <lacht> oh, okay. mhm. Nein, nein. Du hast gefunden, dass der Tyrion sitzt, sitzt am Ende auf dem Thron. Ich? Er ist da und. Äh, das war auch nicht ganz richtig. Er hat es zwar noch kurz versucht, ist in die Nähe gekommen, aber irgendwie. Ist es... Er ist immer noch in der Nähe. Ich wollte es betonen. Also nicht von meinem Thron, der ist ein bisschen eingegangen, aber er ist immer noch die Hand. Und von dem her ist es nicht ganz falsch, weil du weißt, der auf der Seite, die rechte Hand vom König ist meistens äh, mächtiger als der König selber. Stefan Statement: Brienne und Hormund sind mein Perfect Match. Möchtest du noch etwas dazu sagen, Stefan? In meiner Fantasie wären die noch viele schöne Stunden miteinander. <lacht> Nein, ich finde, sie sind immer noch das Perfect Match. Aber irgendwie hätte es einfach nicht sein, weil Brienne hätte also ihre Pflichten zu erfüllen in äh, Kings Landing und der Tormund ist mit dem John irgendwelche anderen Leute suchen irgendwo. Das weiß man nicht so genau. Das bleibt offen. Aber würde ich würde sagen, nichts... am Schluss ist Bromans stärker gesehen. Das Perfect Match. Die ist stärker gesehen. Ich sage jetzt einfach nur Team Melisandre. <lacht> Was möchtest du dazu sagen? Also vielleicht ist uns am einen oder anderen aufgefallen, dass ich während dieser, diesem ganzen Trash-Talk nicht durch mein Fachwissen brilliert habe. Das muss ich vielleicht so rasch aber, <lacht> aber ich sehe hier so ein bisschen wie: Ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen Opfer vom System, ich bin so ein bisschen wie der Brand der Trash-Talks. Ich habe mich nicht wirklich freiwillig dafür gemeldet, aber ich bin einfach so bei Popular Vote so wieder reingewählt worden. Das ist so ein bisschen Situationskomik. Da mm -hmm. wird alles andere, was auf dem Zettel steht, wahrscheinlich auch nichts Nein, ich finde eigentlich, du bist recht gut gelegen. Du hast nämlich gesagt, Jon Snow wird sterben, Daenerys wird sterben und Sansa wird auf dem eisernen Thron sitzen. Also jetzt ist es natürlich so, Sansa sitzt auf dem Thron, Daenerys ist tatsächlich tot und Jon Snow ist eigentlich so gut wie tot. Er ist schon mal tot. Verdammt genau. zum Leben auf dem Mauer. Ja, yeah, aber trotzdem, das war deine Voraussage. Das macht mir Mut auf der Sieg hier, auf der Pott, yeah. muss ich jetzt wirklich sagen. Auf dem sechsten Platz mit vor 32 möglichen Punkten minus elf ist der Andreas. Oh. Auf dem zweitletzten Platz, also auf dem fünften Platz mit minus 1 Punkt ist der Fabian. Mascha und yes. wer ist noch? Und der Markus. Zusammen wir dem Markus. Markus. Aber ah, wirklich. Oh. Ja. Okay. Nein, also eigentlich ist 6 Sekunden der dritte Platz, wenn wir ganz genau sind. Dann würde ich auch sagen, wir zwei uns der Potter setzen uns ab, so wo immer der Markus auch gut will, das ist halt gut mit Russland und äh, ist ein cleverer Podcast, okay, weil sagen. du bist auf dem zweiten Platz <lacht> mit 5 Punkten ich und großer Sieger mit 7 Punkten Daniele. Hallo! Team Elisander an dieser Stelle. Gratuliere. Ähm, vielen Dank, ich habe nicht damit gerechnet, muss ich natürlich sagen. Und ähm, ich werde mir etwas ausdenken, was ich mit den 60 Franken würde machen würde. Und wir werden das natürlich äh, mit euch teilen, in was wir das werden investieren werden.